Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay-Video. Ich bin Sebastian, das ist Ben und äh, ihr seid hier auf Tupac VR. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, dann kriegt ihr immer solche Gameplay-Videos und um den Ben zu sehen. <lacht> und äh, ja, auf meinem Kanal gibt es natürlich auch Hardware-Videos und äh, alles rund ums Thema VR. Und äh, ja, heute habe ich euch ein Spiel mitgebracht, was äh, Monster Reapers VR heißt. Und Monster Reapers VR ist, ähm, ja... Wave-Shooter, wir haben Arenen, äh, wo wir Gegnerwellen besiegen müssen. Bei zehn, äh, nach 10 Wellen kommt dann ein, ein Endgegner. Wir haben verschiedene Waffen und äh, die können wir auch upgraden. Wir sammeln Münzen von den Gegnern und äh, also das, das Ganze macht auf jeden Fall schon Spaß. Würde mir nur spa mehr Spaß machen, wenn es auch einen Koop-Modus bietet. Das bietet das Spiel leider äh, momentan noch nicht. Die Entwickler sind aber stetig ähm, ja, dabei, das Spiel weiterzuentwickeln. Und äh, es gibt jetzt auch noch einen Zombie-Modus. Da gibt es auch verschiedene Arenen, die man dann spielen kann. Und äh, das seht ihr auch in dem Gameplay hier. Ich habe in so einem Kino gespielt und da gibt es auch immer, äh, ja, so, so offene Türen, sage ich mal, offene Wände, wo... Ähm, ja, wir verbarrikadieren können und äh, diese Barrikaden werden auch schon mal überwunden von den Zombies. Dann können wir das wieder erneuern, indem wir uns in dem Feld stellen. Und ja, so, so ein Game würde mega Spaß machen mit äh, ja, zwei, drei Personen, weil das ähm, ja, Level ist auch relativ weitläufig und äh, ja, da würden halt ja, mehr Spieler mehr Sinn machen. Und also das Spiel ist eigentlich mega ausgelegt für Koop und... Ja, wenn es das noch kriegen würde, wäre es echt mega. Und äh, ja, wir schauen uns jetzt einfach mal die Steam-Seite so, an. So, hier sind wir auf der Steam-Seite und äh, ich hatte ganz noch vergessen, wir haben äh, Waffen zur Verfügung, wir haben aber auch Magie zur Verfügung. In den äh, normalen ähm, ja, Wave-Shooter-Arena, sage ich mal, ähm, haben wir auch Magie zur Verfügung in dem Zombie-Modus. Ist das nicht alles freigeschaltet? Das muss man sich erst äh, frei kaufen in dem Game, dann quasi mit den Münzen, die man dann oder Punkten, die man dann freispielt in dem Zombie-Modus. Und äh, ja, das erstmal dazu. Das seht ihr aber auch gleich im, im, im Video. Und äh, da gab es jetzt noch einen Modus, der ist noch unter, ja. Unter Entwicklung, sage ich mal, und den konnte man noch nicht starten. Ich äh, weiß jetzt nicht ganz genau, was das für ein Modus wird. Ähm, wir gucken gleich ganz mal gerne auf die, auf die Roadmap. Das Spiel kostet 8,99 Euro, ist auch jetzt nicht so viel. Also mh, da gibt es schon schlechtere, teurere Games, muss ich sagen. Ähm, ja, Wolf Index, HTC Vive und Oculus Rift wird unterstützt. Wir können den Sitz und im Stehen spielen. Und hier sehen wir auch nochmal so eine Roadmap können wir uns jetzt eventuell mal anschauen. Die sehen wir aber auch im Spiel. Und äh, released, released, released. Und dann gibt es noch äh, Überarbeitung der, der Welten. Level-Modul. Challenge-System, Zombie-Map. New Weapons, neu, neue Endboss, Zombie-Maps und more. Ja. Hier sehen wir auch die Magie, die zur Verfügung gestellt wird. Also echt ein echt äh, cooles Game eigentlich, aber mir fehlt hier definitiv der äh, Mehrspieler-Modus. Ich weiß nicht, woran es liegt, äh, warum die meisten halt ähm, keinen Mehrspieler-Modus einbauen, äh, aber das ist prädestiniert für einen Koop-Modus, definitiv. Und äh, wäre cool, wenn das noch nachgereicht werden würde, weil sowas würde echt Bock machen zu zweit. Ja, ist schon seit dem 30. Äh, Oktober 2019 veröffentlicht worden. Ich habe das Spiel schon sehr lange in der Bibliothek und ähm, ja, muss sagen, ich habe das erste Mal gespielt, da sah das Spiel komplett anders aus und äh, das hat sich jetzt um, um einiges geändert und äh, ist auch viel, viel besser geworden. Also hat sich sehr viel getan und äh, ja, die sind da echt fleißig dran äh, am Weiterentwickeln. Ist ein Early Access Game, natürlich. Von daher aber... Ähm, es gibt auch Early-Access-Titel, da denkt man, ja, tut sich hier nochmal was, aber hier tut sich echt ständig was und äh, das muss man den Leuten auch zugute halten. Von daher bin ich echt mal gespannt, äh, in welche Richtung sich das noch weiterentwickelt. So, ja, man muss dazu natürlich sagen, es sind äh, zwei Indie-Entwickler, also ein zwei team und äh, dafür ist das Spiel echt gut geworden, muss man einfach sagen. Und... Äh, ist halt anders zu bewerten, als wenn ich da jetzt ein riesen Entwicklerstudio habe, die äh, weiß ich nicht, wie viele Entwickler da äh, an Bord haben. Und ganz ehrlich, Leute, für 8,99 Euro ist das hier echt... Echt netter Titel, aber schaut euch einfach das Video an und äh, mich würde natürlich interessieren, wie ihr das Spiel findet. Schreibt es einfach mal später in die Kommentare und äh, ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. Ja Leute, willkommen bei Monster Reapers VR und ja, das ist das Hauptmenü, sage ich mal. Von hier aus geht alles los. Hier haben wir zum Beispiel, oh, einen Hund. Hallo, na du. ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hier haben wir auf jeden Fall äh, unser, unsere Waffen, die wir upgraden können. Wir verdienen uns immer Münzen, mit denen können wir Upgrades machen. Und äh, hier, haben wir die ganzen, hier haben wir die ganzen Waffen, die wir zur Verfügung haben. So, oh, den würde ich mal dahin packen. Okay. Ja, wir haben momentan zwei Modis. Also mittlere Tor funktioniert nicht, also da äh, stürzt es immer ab. Ich denke mal, das ist damit gemeint an der, an der Construction. Und das ist unser Kolosseum. da haben wir, ähm, ja, Wave Shooter mäßig was. Äh, Undead Nightmare, das ist zu Halloween glaube ich rausgekommen. Da können wir gegen Zombies kämpfen, das zeige ich euch auch nachher mal. Ja, hier können wir einfach unsere, unsere Waffen ausprobieren, die wir so haben, ne? Also momentan habe ich mit einem Plasma Rifle, ein Scharfschützengewehr, wo man aber kann man sogar durchgucken. <lacht> Und eine Sportflinte. Und dann haben wir auch noch äh, ja, Magie zur Verfügung, aber die auch nicht unendlich. Und da müssen wir halt gucken, wie wir damit haushalten. Ich würde jetzt fast sagen, dass ich hier so spiele erstmal. Und jetzt zeige ich euch erstmal das Coliseum. So, ich habe es echt noch nicht geschafft, das zu knacken. Und da gibt es ja Alt-Arscher-Cup, Shield-Cup, Mage-Cup, Master-Cup. Und ich habe den einfachen noch nicht mal geschafft. Ich bin immer am im Endgegner gescheitert. Und äh, ja, mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. dass ich die wechsel mal Hier mache ich die Plasma drauf und die scharfschützen, genau Oh, du böser du Da liegen die Münzen, die grünen Die müssen wir auf jeden Fall einsammeln Aber die bleiben auch erstmal liegen Gut, mit dieser Kombi einschuss von beiden Pistolen und dann sind die weg Wir Können es hier auch nochmal Magie, Magie probieren nochmal Fire Geht auch, ne? Banner Ich will das jetzt nicht direkt verschwenden. Also Raketenwerfer. Der hat immer nur einen Schuss, klar. Aber wenn er trifft. als erstes dran. warte mal ich holen wir jetzt da runter kein Problem da oben ist einer So knapp davor, okay, jetzt müssen wir uns noch mal alles einsammeln, hier. Ich weiß nämlich nicht, ob die trotzdem bei uns landen, wenn wir die jetzt nicht aufgehoben haben. Okay, jetzt gucken wir mal wie viel wir haben. 138, so jetzt schauen wir mal. Plasmaslinger. 15, nee, der, der gefällt mir nicht. Wir haben die Plasma Rifle, wir haben den. Da sind wir schon im Anschlag, können wir nicht mehr Upgrade? Doch, können wir wohl noch Upgraden. Das war's auch schon, ne? Ja, nochmal. Ich markier's mal. Eisen. Ja, Eis gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Müssen wir nochmal... Ach komm, hinter. <lacht> oh, ich glaube, ich habe gerade echt auch Schaden genommen. Ja. Okay. Also, Raketenwerfer ist gut, aber man darf den echt nicht so nah äh, benutzen. Das heißt, äh, ja, ich schwenke jetzt noch mal um. Mal zwei, zwei von denen. Schauen wir die Gucken, da war echt fast voll behalten bis zum Endgegner. Also er hat mich erwischt. Okay, das kostet wenigstens keine Energie. Wenn man so nah an aneinander schießt. Das könnte ich jetzt nochmal benutzen. Hier das. Das ist glaube auch nicht schlecht. Wenn man das als Kombi benutzt, so. Ich getroffen. Da ist er. So, wenn er gleich auf den Feldern geht, kann ich die anzünden? Jetzt. Das ist jetzt so weit. Ah, gleich noch nicht. Noch ein bisschen locken. Jetzt aber. So. Plötzlich sehe ich jetzt nichts mehr, aber gut. Hier wäre Blitz. okay. Bringt jetzt nix. Ich versuche einfach zwei. Jawohl! Geld! Ich schwimme in Geld! So, haut du Lappen! Ich will dich hier nicht. Okay, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt zeige ich euch noch nochmal diesen, diesen äh, Zombie-Modus. Und da haben wir wieder ganz andere Sachen. Äh, wir müssen alles kaufen. Wir haben am Anfang nur zwei Pistolen und müssen alles andere kaufen. Und äh, ja, es gibt hier verschiedene Level und da kommen noch einige dazu, wie wir hier sehen. Also die arbeiten weiterhin an dem Game und äh, ja, wir nehmen mal das Kino, oder? ganz interessant aus. Da ist so eine Station, wo wir was kaufen können. von der Absperrung weg. Kann man die jetzt auch noch reparieren? Ah. Wenn ich hier stehen bleibe. Ist natürlich gut. Was cool gemacht. Reparieren, reparieren! Yeah. Voll, du bist hässlich! Das ist eigentlich perfekt für zwei, drei Leute sowas. Was kann ich da kaufen? Bierpunch. Mikro-SMG. Kaufen wir zweimal, dann haben wir B. Ach, tauscht der direkt aus? Ich dachte, man hätte die dann doppelt. Oh, das ist ja blöd. Ja. Tür öffnen. Wieder. Nicht schlecht. Die Map ist echt groß. Geht's hier auch nochmal weiter? Ja. Tausend. Hier sind wir im Kino. Ja, mach mal, tu mal Kassette hier. Schade, dass man hier nicht wirklich so Magie benutzen kann. Oh Gott, ich bin gleich am Arsch. <lacht> ja, das war's. <lacht> Aber dieser Modus hat mir Spaß gemacht da mit dem. mit dem. Äh, ja, mit Barrikaden bauen und so. Das hat man in anderen Städten eventuell nicht. Also, echt witziges Game und ich wünsche mir echt noch einen, äh, einen Multiplayer-Koop-Modus. Was steht denn hier? Steht denn hier sowas irgendwie? Ne, schade. Also das Game braucht definitiv einen Multiplayer. Das wird so viel, äh, ja, viel cooler werden. Alleine wird das eventuell irgendwann langweilig, aber wenn man jetzt mit zwei Mann da rumläuft und die, die Typen da alle macht, also sollte man sich echt überlegen. Ja Leute, was haltet ihr denn von dem Game? Schreibt es einfach mal unter die Kommentare. Mich interessieren und äh, ja, danke schön fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, like raus, Abo-Button nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!